Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video der Arduino Reihe. Heute wollen wir mit dem Entfernungssensor eine Entfernung messen und diese dann im Serial Monitor ausgeben. Als erstes mal, wie funktioniert der Entfernungssensor? Der Entfernungssensor hat vier Pins. Einmal 5 Volt, Ground, Echo und Trigger. 5 Volt und Ground verstehen Sie ja von selbst. Trigger bekommt ein kurzes Signal vom Arduino. Dadurch stößt der Sensor eine Schallwelle aus, Diese stößt gegen eine Wand und kommt zurück. Der Sensor nimmt diese Schallwelle auf und gibt dann am Pin Echo ein Signal aus, sobald diese Schallwelle dort erreicht. Der Arduino misst dann die Zeit zwischen senden und empfangen, berechnet dann diese Zeit und gibt dann die Entfernung aus. Also diesmal brauchen wir einmal den Arduino, dann brauchen wir wieder wie immer Kabel, das Breadboard und den Sensor. Und natürlich das USB-Kabel, um es anzuschließen. Der Aufbau ist ziemlich einfach. Wir haben hier wieder den Sensor, das ist dieser HC-SR04. Na komm, fokussiere. Ja, hc 04 den stecken wir einfach ins Spreadboard rein und da benutzen wir zum Beispiel das rote Kabel für den 5-Volt-Pin, für das VCC, wie man hier sieht. Dann benutzen wir ein gelbes Kabel für den Trigger-Pin, ein blaues Kabel für Echo und ein schwarzes Kabel für Ground. Das Einstecken in den Arduino ist ziemlich einfach. Das rote Kabel kommt halt an den 5 Volt. Das schwarze Kabel kommt an den Ground Pin. Das gelbe vom Trigger kommt an Pin 7. Und das blaue von Echo kommt an Pin 6. Wenn ihr es da verbunden habt, sollte es ungefähr so aussehen. Dann steckt es einfach in euren PC mit USB. Und dann geht es auch schon ans Programmieren. Als erstes öffnet ihr wieder eure Arduino Software. Und dort schreibt ihr wieder vor das Void Setup erstmal die ganzen Variablen. Da haben wir erstmal den Integer von dem Trigger. Das ist ja der Pin 7. Dann haben wir den Integer vom Echo. Das ist der Pin 6. Dann haben wir long. Long bedeutet auch, dass es eine längere Zahl sein könnte. Und wir nutzen long für die Dauer. Und die Dauer ist erstmal 0, weil wir noch keine Dauer haben. Bevor wir nochmal long und zwar für die Entfernung. Und die ist auch erstmal 0, da wir noch nichts gemessen haben. Da können wir auch schon das Void Setup. Da sagen wir erstmal, dass der Serial Monitor gestartet werden soll. Mit Serial.begin und dann 9600 für ein Baud von 9600. Dann schreiben wir Pin Mode und zwar von dem Trigger, also Pin 7 ist ein Output, da daher das Signal ausgegeben wird. Und nochmal Pin Mode und zwar von Echo, das ist ein Input, da dort das Signal eingeht. Dann haben wir auch schon das Setup fertig und dann kommen wir zum von Programmieren. Und zwar sagen wir erstmal, dass er die Entfernung feststellen soll, dass er den Wert Entfernung festlegt. Dafür sagen wir erstmal digital write trigger, low, damit wir ein rauschfreies Signal bekommen. Dann warten wir für 5 Millisekunden und schreiben dann auf den PIN trigger ein. Signal, das dann High ist und dann warten wir wieder für 10 Millisekunden und schreiben dann wieder einen ein Wert drauf, der Low ist, also dass er Aus ist. Damit haben wir jetzt einmal dem Sensor ein Signal gesendet, dass dieser eine Schallwelle aussendet. Dauer ist dann Puls in, Klammer auf, echo, high, also sobald ein Signal in den Pin echo reinkommt, also Pin 6, das ist dann die Zeit, dann müssen wir die Entfernung ausrechnen, das machen mit Entfernung ist gleich und da müssen wir jetzt eine Rechnung machen und zwar ist das Dauer durch 2 und das dann nochmal durch 29,1, also 29,1. Man kommt da so drauf, man rechnet die Dauer durch 2, da die Dauer die Zeit von hin und zurück ist. Und dann rechnet man es nochmal durch 29,1, da der Schall in der Luft sich um einen Zentimeter 1 cm in 29,1 Mikrosekunde bewegt. Wenn der Arduino also einen Wert von 2000 Mikrosekunden misst, teilt man diesen durch 2 wegen hin und zurück, dann steht 1000 Mikrosekunden. Und das teilt man durch 29,1 wegen Zentimeter 29 1 cm pro 29,1 Mikrosekunde. Und das wären dann eine Entfernung von 34,3 cm. Nun hat er auch die Entfernung ausgerechnet. Dann müssen wir eine IF-Abfrage machen. Und zwar, wenn der Wert nämlich über 500 ist oder unter 0, dann soll er an den Serial-Monitor schreiben, dass er keinen Messwert hat. Und das machen wir so, indem wir schreiben: IF, Klammer auf, Entfernung ist größer gleich 500. Und dann oder machen wir so, dass wenn ihr altgr drückt und neben shift die Taste oder Entfernung ist kleiner gleich 0, dann soll er serial.println, Klammer auf, Anführungszeichen oben, kein Mess. Wert, Anführungszeichen oben, Klammer zu. Und dann können wir das wieder schließen, die Abfrage. Und wenn die Entfernung nicht größer als 500 ist und auch nicht kleiner als 0, zum Beispiel 250, dann else, Klammer auf, serial.print, Klammer auf Entfernung, Klammer zu. Und dann nochmal serial.print ln damit er danach, damit er nachdem er es geschrieben hat, in die nächste Zeile geht, Klammer auf, Anführungszeichen oben, Leerzeichen, CM, dass man ein Leerzeichen dazwischen hat, Anführungszeichen oben, Klammer zu, Semikolon dahinter und das wieder schließen mit einer geschlossenen Klammer. Somit hat er eine Abfrage, ob der Wert auch funktioniert und wenn er funktioniert, gibt er im Serial Monitor aus. Dann schreiben wir darunter nochmal einen Delay von 1000 Millisekunden da er sonst immer so schneller kann, einen Wert ausgibt und man es nicht ablesen kann, richtig. Da haben sie den dahinter und dann könnt ihr es auch wie immer schon an den Arduino hochladen. Gut, wenn das Hochladen es abgeschlossen hat, geht ihr auf Werkzeuge und startet den seriellen Monitor. Und nun seht ihr, er misst hier immer einen Wert, 14 cm also momentan. Jetzt nehme ich etwas und halte es davor. Und dann sieht man, wie der Wert umspringt. Jetzt ist es noch 11 cm, 10 cm, 9 cm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Und jetzt sieht man schon, der Messwert wird ungenau. Wenn ich noch näher rangehe, sieht man schon, es hat ja keinen Messwert. Oder gibt irgend, irgendwas Falsches aus weil er nicht mehr messen kann, was ja klar ist. Aber sonst gibt es einen Wert jetzt aus von 15 und hier 7. Und wenn man jetzt was Lustiges macht, und zwar, wenn man das jetzt im 45 Grad Winkel da dran lehnt, gibt er plötzlich einen Wert Wir kommen. Das Ist von 37, 28, 28 aus, weil er nämlich die Schallwellen gerade aussendet, die abprallen wie, bei, wie ein Laser und nach links weitergehen. Hier, nach links weitergehen und dort dann an der Wand prallen und dann wieder zurückkommen. Das heißt, die Wand ist davon jetzt 32, 30 cm entfernt ungefähr. So, und das war auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.